Letztes Mal bei Gnu Funst. Puh. Puh. Das ist schon zu lange her. Diesmal bei Gnu Funst. Machen integrierte Entwicklungsumgebungen rundum glücklich oder werden wir unsere Software schon bald wieder mit ED schreiben? Schaltet ein und findet's raus, ob wir uns jemals unsere neue Onion-Adresse merken können. Plus, wie schnell kann der Studio-Rechner RetroShare kompilieren? Du hast da so eine HTML-E-Mail bekommen, ne? Äh, ähm, äh, ja, das war ja das, was uns zum Weitermachen motiviert hat. Und zwar, der Marco, der hat was geschrieben, der benötigt unsere fachtechnische Hilfe und der hat uns gleich zwei Gründe gegeben, wieder eine Sendung zu machen. Ähm, erstmal möchte er was wissen über RetroShare. Äh, offenbar sind wir da die, die Ansprechpartner jetzt geworden, wenn man so durch YouTube durchzappt. Meinst du, wir sind das? Bist du dir sicher? Wir haben schon mal eine Sendung gemacht über RetroShare. Genau, ähm, und da hatten wir das einfach laufen lassen und benutzt, aber wir haben nicht gezeigt, wie man das ähm, auf seinem Rechner ausrollt. Genau, und offensichtlich ist es unter Ubuntu 14.04 auch eine Herausforderung, -Share mhm. zu installieren. Wir haben das mal durchgetestet auf einem OS. das basiert auf äh, Ubuntu 14.04. Das, äh Genau, also ein bisschen was Neueres, ein bisschen, bisschen selber probieren muss er ja dann auch noch. Ähm, und äh, er hat uns eine HTML-Mail geschrieben, äh, die, die sieht so aus, wie, wie er wie ihr das da seht. Das ist äh, ganz, ganz komisch. Es gab da mal so eine so eine Idee, also ähm, so E-Mail schreibt man da eigentlich immer in, in Plain Text. Okay, da gibt es noch verschiedene Encodings und so. Aber irgendwann... Äh, Gab's mal in, in Outlook oder so, diese, dieses komische, diese komische Mode, die aufgekommen ist, dass man jetzt HTML-Tags in E-Mails reinpackt und äh, das ist doch ziemlich schwer zu lesen, finde ich. Also irgendwie HTML, Head, Head, Body, div style Font-Family, Verdana, Font-Size... Also man muss den Anfang also, der Nachricht echt suchen. Es dauert eine Weile, bis man zum Text kommt, bis dann... Wo ist das? Diff habe seit circa einem Jahr Ubuntu auf dem Rechner installiert. Bin zufrieden und mit... und oben... Oh, ich möchte mich in diese Thematik weiter vertiefen. Ja, das ist relativ schwer lesbar, aber wir, also eigentlich, eigentlich könnte ich das doch rendern lassen, oder? Meinst du? Also, genau. Bei, bei, bei Clicking here... Es ja. gibt äh, bei Evolution zum Beispiel die Möglichkeit generell das in nur Text umzuwandeln. Dann schmeißt er das weg und stellt das ohne die Texte dar. Das ist so ein Kompromiss. Also das ja. Ding ist, ich ich wähle halt auch nicht klicken, weil ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwelche Spam-Mails kriege ähm, und die sind halt auch HTML-formatiert, dann sind da manchmal Referenzen bei auf Bilder, die sind online. Dann sehen andere Leute, wann ich meine E-Mails lese oder ob ich diese E-Mail lese. Äh, mitunter weiß ich auch nicht, ob da nicht äh, JavaScript eingebettet ist und ob Malware in diesen HTML-Mails eingebettet ist. Und natürlich ähm, wird Marco uns, uns ja nichts irgendwie Schlimmes schicken, aber ähm, dann weiß ich genauso wenig. Wenn ich einmal HTML-Mails einschalte in meinem E-Mail-Client, dann bin ich halt auch verwundbar gegen den ganzen Spam, der mit HTML-Mails kommt. Ich bin natürlich niemals sicher, ob der Computer von dem, von dem Menschen, der mir eine E-Mail sendet, virenfrei ist. Das heißt, an sich möchte ich HTML-Mails nicht anzeigen. Sollte man in seinem Mail-Client auf jeden Fall abschalten, und es ist eigentlich äh, relativ höflich, auch HTML-Mails dann dementsprechend nicht zu senden. Hat noch weiter einen anderen Grund. Ähm, ich möchte in meinen E-Mails äh, eine bestimmte Schriftart verwenden. Ich möchte eine bestimmte Schriftgröße haben. Das kann jeder irgendwie individuell bestimmen. Und in dem Moment, wo ich HTML-Auszeichnungen habe, um eine Schriftart zu bestimmen, äh, werde ich natürlich die... die äh, die Auswahl vom Lesenden der E-Mail übersteuern damit und das ist halt auch verwirrend, wenn man viele Mails kriegt und jede sieht so ein bisschen anders aus. Das hat doof. auch, glaube ich, ein bisschen was mit Barrierefreiheit zu tun, würde ich fast schon sagen. Also was könnte damit das reinziehen, dass das für Leute, die das eine bestimmte Voraussetzung die ihre E-Mails e halt besser erkennen, mm, wenn sie ja. so blau auf rot dargestellt werden und sowas. Und ja, zum Beispiel. Ja, wir haben natürlich ähm, nicht nur diese beiden Themen ähm, zum Anlass genommen, wieder mal eine Sendung zu machen, sondern wir haben vor, das jetzt wieder regelmäßiger zu machen. Ähm, Sag das doch nicht so laut! Naja, okay, wenn es fertig ist, dann ist es fertig. Ja, wir, wir haben uns ähm, die Release Policy von Debian übernommen. Genau, und... Der Aussetzer, der ist jetzt auch ein bisschen zu erklären damit. Also, ich musste erstmal ein bisschen Kento Ich brauchte mal die Zeit. Und was war bei dir? Was, äh... Ich ähm, äh, äh, ich musste Taschentücher bügeln, äh, Socken stopfen. Ich habe mich ein bisschen mit. Ähm, Meinst Parteien... du, die, Benet äh, die benutzten Zellstopp-Taschentücher <lacht> Oder die Stopptaschentücher? Ich. Ich auch zu, ich habe mich ein bisschen mit verteilten Netzwerken beschäftigt, äh, dazu machen wir auch noch ein bisschen was. Ähm, und natürlich wollen wir auch noch retro -Share übersetzen, nicht? Was haben wir denn noch für die Sendung? Genau, ähm, wir haben ein neues Studio, Darum hm. wollte ich nämlich hinaus. Ähm, damit ja. wir auch, sagen wir mal, immer dann, wenn es fertig ist, äh, ja. eine neue Sendung machen können, brauchen wir natürlich auch ein neues Studio. Und wie ihr seht, wir haben alles angeschlossen, was wir haben. Die Steckerleiste ist komplett belegt. Ja. Wir haben auch einen halben Tag gebraucht, um jetzt an den Lampen zu schauen und äh, eine LED-Beleuchtung aufzubauen. Genau, damit hier eine Sendung nicht 3,50 Euro kostet, je nach Stromanbieter, äh, haben wir uns für LEDs entschieden. Und der Tisch, äh, den haben wir auch heute erst besorgt gibt's bei... Das Konto für 29 Euro. <lacht> ähm, ja, sehr lustig. Als wir an der Kasse standen, nicht? Die, die haben ja da so ein, so ein Kasseninterface, so ein, so ein Warenannahmesystem. Oder wie, wie, wie nennt man das? Nennt man das so? Äh, Waren das, was Waren, also das, das da, von da tippt. Äh, das war alles irgendwie so ein, so ein MS-Dos-Cursus-Interface. Also wenn ihr das nächste Mal hört, freie Software muss benutzerfreundlicher werden. Dann denkt an die, an die Tausenden von Cursors Interfaces, die ihr in irgendwelchen Supermärkten immer noch an den Kassen habt und ähm, überlegt euch mal, ob das, ob das wirklich so stimmt oder ob da vielleicht noch andere Gründe sind, die ähm, gerade vermeiden, dass Leute tatsächlich äh, umsteigen möchten auf GNU Linux, denn wir sind bei GNU Funst. Richtig, genau. Und damit neue Software auch so entsprechend programmiert werden kann, braucht man natürlich auch gute Tools und dazu gleich mehr. In Curses oder GTK? Motiv. Alles Mist. Ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass das alles Mist, was es so gibt für Programmieren in IDEs oder in Texteditoren? Und hier also, wenn wir man da mal. Wenn man so angefangen hat, in Vim oder im Emacs oder in irgendeinem Editor seiner Wahl zu programmieren, dann, dann fühle ich mich immer so erschlagen, wenn, wenn ich anfangen möchte, in Qt zu programmieren und gleich kommt auf mich so eine riesen EDE zu und ich... Ihr kennt dieses Eclipse ne? Vielleicht. Es gibt einen, äh, einen neuen Herangehensweg. Noch eins von der Sorte. Noch, ein, äh, noch eine Idee. Wir wissen, vielleicht sind das unsere Vorurteile. Möglicherweise wird ausgenommen Bilder etwas anderes und äh, versucht... Da wird nichts anderes draus. Bist ihr dir so sicher? Ähm, jedenfalls hat es sein erstes Ziel erreicht und hat immer noch 18 Tage und da sind noch also weitere Ziele ich, ich, definiert für weitere Features, so die man hier haben kann. Wenn man bisher in Gnome programmiert, ähm, das ist ja auch irgendwie alles Mist. So, da es ja so eine Idee eh nicht, aber ähm, so richtig schöne Gnome-Applikation mal eben im, im VI runterzulutschen, ähm, wird auch nichts. Genau, man muss dann halt Glade benutzen und dann kann man mit dem Gerüst, was Glade ja. erstellt, dann mit seinem Editor dabei vielleicht rumfuchteln? Also es gibt ein Fundraising-Projekt für eine hochintegrierte, allround, äh, alles geht, IDE für Gnome-Applikationen. Ich denke schon, dass das das Potenzial hat, äh, Entwickler für Gnome anzuziehen. Also das hat ja bei den ganzen äh, Apps so im, Mobil, äh, im Mobiltelefonbereich, dass er ja auch hm. funktioniert. Nachdem diese ganzen integrierten IDEs drin waren, haben sich ja auch hunderte Leute gefunden, die die Apps damit schreiben. Ähm, ich schätze schon, dass äh, auch wie heißt es gleich Bilder, Bilder. hat ein äh, mhm. Potenzial, sowas zu tun, ne? Genau, bevor man aber in Bala oder in Python äh, schöne Gnome 3-Applikationen vor allen Dingen äh, schreiben will, muss man noch ein bisschen mehr äh, spenden, damit er das auch macht. Äh, interessant ist, der hat seinen Job aufgegeben. Der mhm. Entwickler. Und es ist kein Start-up. Er hat sich an die Nagel ja. gehängt, um das anzufangen. Genau. Und der will danach auch Schulungsmaterial äh, und so eine Art Gnome University irgendwie gründen. In, ja. Ja. Guckt das euch das Video an und. Äh, das Aber nicht. das wird ja jetzt auch nicht die einzige äh, Möglichkeit sein, denn, ähm äh, grafische Applikation zu schreiben mit einer integrierten IDE. Wir haben ja noch ein paar. Genau, Und da KDE geht das schon lange. Genau, die haben das schon seit einer Weile. Mhm. Ähm, ist auch für mich immer so ein bisschen... Ich, ich muss ja gestehen, ich, ich bin selber nicht damit warm geworden. Ähm, wobei, obwohl ich selber KDE-User bin, äh, ja, hochintegrierte KDE äh, KDE-IDE man kann damit seine Benutzeroberflächen zusammenklicken. Man kann sich auf den Quellcode für alle Benutzeroberflächenelemente verweisen lassen. Hat gleich Dokumentation im Editor. Der Editor übernimmt auch hier das Projektmanagement für einen. Das heißt, man endet mit unheimlich komplexen Verzeichnisstrukturen, die man hinterher nicht mehr versteht. Ich weiß nicht, ob man bei Großprojekten vielleicht an sowas einfach nicht mehr vorbeikommt, sowas richtig Standardisierung so dann, dann, dann auch, dass man die auch ja. hat. Jeder Entwickler weiß, was er zu erwarten hat, wenn er mit dieser Idee, ein mit dieser bisschen, Idee in ein Projekt eingesetzt wird. Ein bisschen kuscheliger ist hm. ähm, Gambas. Äh, Oje, oh Gambas muss ich immer den Vergleich gefallen lassen, dass sie aussehen wie Visual Basic. Aber komm, das sieht doch wirklich aus wie Microsoft Access. Sie, sie, sie, sie, sie wehren sich sehr dagegen. Ähm, aber es ist ein Basic-Dialekt. Äh, es ist so ein, so ein RAD-Environment, also wo man, wo man halt Benutzeroberflächen zusammenklickt, grafisch. Ich denke, der Platz, den das haben kann, also was richtig Großes möchte man damit eigentlich nicht machen, der Platz, den das haben kann, ist zum Beispiel für einen Admin, der mal eben Desktop-Tools für seinen Benutzer schreibt, um auf irgendwelche, um, um irgendwie mit dem System zu arbeiten, was er aufgesetzt hat. Oder auch, um programmiert zu lernen, denke ich. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, um mal um Leute so ein bisschen daran zu fühlen, ohne allzu tief zu gehen. Und man kann damit auch äh, Qt und GTK-Applikationen schreiben. Die laufen dann in so einer, das, das kompiliert zu so einem Bytecode, der läuft dann in der VM. Wahrscheinlich wird es dann auch noch GTK2 sein, nehme ich an, und auch nur Qt4. Oh, oh, oh, oh, da das nehme ich nicht so weit aus dem Fenster. Wir können doch mal auf die Webseite gucken davor. Ähm, Gambas 3, also es gab da auch vor nicht allzu langer Zeit ein Update. Ja, äh, gar nicht so lange her. Letz, -hmm. letz, erst letztes Jahr. Ja, ähm, vielleicht was anderes aus der Größenordnung ist äh, Lazarus. Äh, was, äh, also wer, wer unter Windows mal angefangen hat zu programmieren, hat vielleicht äh, mit Delphi Kontakt gehabt und hier, hier ist es Absicht. Die Lazarus-Entwickler äh, äh, versuchen schon so ein bisschen was Delphi-artiges äh, auf die Beine zu stellen. Haben glaube ich auch äh, Import-Tools, um Delphi-Projekte wirklich äh, einzubinden. Das Ganze läuft halt hervorragend unter, unter, Linux. Also man kann damit auch seine, seine Delphi-Projekte mitnehmen, seine alten. Man kann wie in Delphi Benutzeroberflächen zusammenklicken, sich gleich auf die Funktionen im Quellcode ver äh, verweisen lassen. Das Ganze läuft mit Free Pascal, ist halt auch ein objektorientierter Pascal-Dialekt. Und, ja, man kann damit vielleicht schon wieder so ein bisschen größere Projekte angehen, wenn man das, wenn man das noch möchte, heute mit äh, Pascal-artigen Sachen zu arbeiten. Äh, stelle ich mir doch noch ganz, äh, ganz gut vor. Also ich, ich denke gerade zur Migration, gerade für, für Betriebe, die auf, äh, auf äh, GNU-Linux migrieren wollen und alte Dafi äh, sachen rumliegen haben als Inhouse-Software, ist das unheimlich praktisch. Also können wir eigentlich auch zu dem Schluss kommen, es gibt eigentlich genug Tools, wenn man so will. Ist also die Frage, ob es für jeden das Richtige ist, um, um anzufangen? Ja. Ich meine, vielleicht ist für den einen oder anderen Idee, der richtige Editor, um anzufangen. Ja? Oder Sehr spartanisch. Oder VI ja. ohne die ganzen neuen also äh, Improvements. E e e e Idee ist ja schon so ein bisschen so ein Sport, nicht? Aber äh, ja, ich würde mir schon wünschen, ähm, dass es zum Beispiel ein Toolkit, äh, Toolkit gibt, was es als Konzept fährt, dass man wirklich äh, ganz klein anfängt und hier mal irgendwie zwei, drei mit zwei, drei Files ein Projekt zusammenstellt. Ohne jetzt daran gebunden ist, und dass man jetzt daran gebunden ist, wirklich eine, eine Toolchain zu benutzen, die einem unheimlich viel vorgibt. Da ist zum Beispiel der, der Editor, der den na, Elementary OS benutzt, Scratch, das ist ein Fork von GEDIT. Dort haben die für, für Bala-Programmierung so ein paar kleine Nettigkeiten mhm. mit eingebaut. Und dann kannst du sagen, ich habe jetzt hier ein paar Dateien offen und ich fasse die jetzt zu einem Projekt zusammen. Okay. Was du damit machst, das ist völlig. Ist die immer Kate ist ja. unter KDE auch ein schöner Texteditor, der halt ja. hier und da ein paar Features hat, Quellcode ein, ausklappen kann, nicht zu viel. Es ist für alle Leute, die sich jetzt an Vi oder Eclipse oder ähm, ja, wer, wer wagt sich schon an eine Eclipse ran? Gibt es solche Leute, die das sich jetzt für ein Vi oder Emacs nicht ranwagen? Ähm, kann sowas auch ganz nett sein. Ja, dann ähm, viel Spaß beim. Wir wollten jetzt endlich mal RetroShare kompilieren, nicht? Das hatten wir ja versprochen. Und eigentlich wäre das vor sechs Folgen schon dran gewesen. Genau, und da haben wir doch einfach mal die Searchforce-Seite von RetroShare besucht und auf den Download-Button geklickt. Mhm. Und das hier schon mal für euch runtergeladen. Wir müssen das, das äh, TARF-Archiv äh, äh, natürlich noch entpacken. Ne? Genau, das übliche tar extract äh Burgers, File, genau. Dann gehen wir in das Verzeichnis rein, was dann so heißt. Und dort sehen wir dann auch gleich, was sich so da drin verbirgt. Unter anderem ein Source-Verzeichnis. So, bevor wir jetzt aber loslegen können, werden wir wahrscheinlich auch einen Compiler brauchen. Aha. Genau. Äh, da steht im Wiki, was man alles noch äh, dafür braucht, um loszulegen. Genau. Mehr. Die haben ja hier so ein schönes äh, Wiki, wie man das unter Linux, Unix, äh, Kompiliert. Auch schön, dann auch im Raspian soll das auch laufen. Ja, und ich habe das aber schon vorweg schon gemacht. Das ist alles quasi schon drauf. Das sind halt äh, Entwicklungsbibliotheken von diversen Sachen, zum Beispiel auch hier im Qt4. Ah, das ist das, äh, was einem normalerweise ganz schön nerven kann, wenn -hmm. man Software selbst übersetzt. Dann der, der Compiler selbst, äh, Make, was wir auch gleich noch benutzen werden, und viele andere Sachen. Äh, wir installi installieren jetzt mal nur die Minimalversion von... Äh, ähm, Retro-Share naja, nee, Die ja. grafische schon, oder? Ja, die ich grafische, verstehe. ja, die grafische mhm. Minimalversion. Es gibt noch eine, eine No-Gree-Variante. Genau, und ähm, da haben wir jetzt schon in der Vorarbeit schon Fehler gefunden, unten im, im Bild. Ähm, da werden Sachen für Bibliotheken halt vorgeschlagen, die man machen soll, aber es funktioniert deswegen, auch die deswegen ohne die. Und man muss jetzt äh, diese, diese Sachen hier, die hier stehen, dieses eine Verzeichnis. Das muss man jetzt in zwei source machen, die es auch gibt. Und das wollen wir jetzt auch tun. QMake ist so eine Art. es äh, ist ein Tool für, für Qt, ein, nicht? Aber fangen wir erstmal ja. an, gehen, gucken wir uns das erstmal So, QMake ist durchgelaufen, äh, hat also funktioniert. Genau, das Übliche. Wenn, wenn kein Fehler kommt, ist das natürlich eine mhm. gute Meldung. So, dann machen wir ein Make Clean. Da sind jetzt witzigerweise, auch ist hier ein Fehler drin, ja, jetzt aber... Ich verweise war noch nochmal auf den SSH-Download. Braucht mhm. er das wirklich? SSH-Download? Mhm. Ja, den braucht er offensichtlich nicht bei der no go variante aber die wollen wir ja nicht bauen. Von daher Ach so, passt ja. das ja. Alles klar. Genau. Und dann äh, ähm, bauen wir hier mit zwei Kern äh, unseren ersten Teil. Ah, ist das schon alles? Das, das dauert schon ein bisschen, oder? Das dauert ein bisschen. Ähm, also was wir hier machen, ist natürlich dieser klassische Dreisatz. Wenn man Software selbst im Quellcode runterlädt und im Quellcode übersetzt, dann gibt es halt so Konventionen, wie das funktioniert. Jeder, der ja schon mal selbst Software geschrieben hat, weiß, dass ähm, je nach Programmiersprache hat man da verschiedene Compiler und so und ähm, eine Konvention und in, in, New Operating System oder überhaupt so ein unix ist eigentlich, äh, dass man, dass man Make-Rules baut und äh, der klassische Dreisatz für, das, für die, die meiste für die Software, die man irgendwo herkriegt, ist eigentlich ein Configure, Make und Make-Install. Das Configure ist in dem Fall, äh, an, an die Stelle tritt ja das QMake. Äh, Configure ist meistens ein Tray-Script, äh, was irgendwie versucht äh, rauszukriegen, was, man für ein, was es für ein System unter sich hat und nach was für Regeln gebaut werden muss. Und äh, hier gibt's QMake, was halt einen, eine Einrichtung ist von den QT-Bibliotheken oder um QT-Software zu bauen. Genau, und Configure ist meistens auch das erste Skript, was man aufruft, die erste Stolperstelle, wo man dann meistens feststellt, da fehlt was auf dem System. Ah, unser erstes äh, Make ist fertig ähm, und dann gehen wir mal in den RetroShare GUI Ordner, Source Ordner rein, wo sich dann wirklich unser ähm, Qt Frontend von mhm. RetroShare befindet. Und dort machen wir das mehr oder weniger das gleiche nochmal. Wieder ein QMake. Was wieder recht fix geht, oder? Genau, ja. das läuft gut durch. Dann machen wir Clean. Und dann äh, kompilieren wir das Ganze wieder. Das dauert jetzt auch noch mal ein bisschen. Genau. Also, was äh, bei, dem, bei dem Configure bzw. bei dem QMake äh, hinten rausstürzt, ist in der Regel ein Make-File. Und das make -File enthält dann Anweisungen ähm, mit Compiler-Aufrufen für alle möglichen Dateien, die, die in dem, in dem äh, Quellcode-Baum existieren. Und in dem Moment, wo ich Make eingebe, ähm, fangen die äh, an, ausgeführt zu werden. Also Make ist ein eigenes äh, Skriptformat. Ähm, äh, Make J2 heißt, dass er äh, auch einige Dateien parallel bauen darf, in dem Fall, äh, oder insoweit es die, äh, die Abhängigkeiten zulassen. Äh, J2 heißt auf zwei Kernen und zwei Sets. Und das Make Clean ist ein bisschen eine Konvention, wenn man schon mal einen Quellcode-Directory hat und was gebaut hat, dann gibt es teilweise Zwischenergebnisse, die von, von irgendwelchen Compilern erzeugt werden, bevor Sachen gelinkt werden. Äh, make clean schmeißt die, vor, äh, schmeißt die in der Regel weg. Ich nehme an, dass wir das hier vor dem Make nochmal ausführen, um, ähm, um irgendwelche Testdateien von QMake loszuwerden. Also eigentlich, das ist auch nur eine Konvention, clean ist in der Regel eine, eine Regel für das Make-Script, die uh, den Ordner aufräumt, in dem wir uns befinden. Weißt du, warum ähm, das überhaupt so ist, dass man ähm, zum Beispiel die Object-Dateien, diese .o-Dateien, die dort von dem Make-Clean weggeputzt wurden, ähm, warum man die überhaupt einzeln so hat? Wenn man zum Beispiel selber mit GCC einfach kompiliert, dann wird man diese Object-Dateien ja nie sehen. Man kriegt sofort eine gelinkte Binary. Ähm, man kann aber den Compiler sagen, dass er so einen Zwischenschritt machen soll und ruft den Linker dann später manuell auf. Das ist notwendig, wenn man mit mehreren Frets kompilieren will. Ja, beschleunigt die Sache ein bisschen. Ja. Also das, das spart einem einfach, dass man Sachen mhm. zweimal übersetzt. Das ja. Schöne bei Make ist, dass das hat so ein Abhängigkeitssystem. Also wenn man selbst Entwickler ist und an dem Quellcode arbeitet und einzelne Dateien hängen von anderen Dateien ab, dann, äh, dann trackt Make halt diese Abhängigkeiten und übersetzt man nur den Teil neu, der sich tatsächlich verändert hat. Ja, und das ist ganz praktisch, wenn einfach irgendwelche Compiler-Zwischenergebnisse auch mal liegen bleiben, dann müssen die nämlich nicht neu bearbeitet werden. Ähm, das läuft jetzt vor sich hin. Also eigentlich ist das der Klassiker. Äh, natürlich, wenn wir Software selbst übersetzen, wird die häufig von Softwarebibliotheken abhängen. Von denen wir erwarten, dass die schon in unserem System drin sind. Dass das, was wir da oben gesehen haben, nicht, wenn du nochmal hochscrollst... Äh, häufig kann das ganz schön haarig werden. Wenn man Software selbst übersetzen möchte, ähm, dann bricht dieser Kompiliervorgang an irgendwelchen wenigen Stellen ab, weil plötzlich irgendeine, irgendeine Bibliothek nicht im System gefunden wurde, von dem der Entwickler einfach erwartet, dass man die installiert hat. Und das sind auch diese ganzen Dev-Bibliotheken. Die man äh, nicht braucht, bis man irgendwann mal selbst Software baut. Ja, durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel so ein Ubuntu-Derivat äh, das nicht in der richtigen Version vorhanden hat und man es deswegen nicht mhm. ähm, installieren kann, nicht bauen kann. Äh, zum Glück scheint sich RetroShare da äh, ziemlich elegant zu verhalten. Also normalerweise ist äh, das Kompilieren von, von Qt-Applikationen auf, auf einem Debian, gerade was so ein paar Monate alt ist oder so, kann ganz schöner Horror werden. Äh, aber hier, ich schätze mal, das äh, läuft doch bestimmt noch, oder? Das läuft noch ein bisschen genau durch. Noch, ist uns nichts um die Ohren geflogen. Ja. Ich hoffe, das tut es auch nicht und ich hoffe, es wird bald fertig. Ah, das ist ja, aber, Ach, das ist ja nifty, dass du eine ja, neue kriegst. Ja, das ist jetzt so ein Elementary-Eigenheit, uh -huh. dass es dann halt auch für die Konsole Notifications gibt. So, wir sind, äh, wir sind durch. Ähm, er gibt da unten nur noch ein paar Warnings, dass der, der, na, der Programmierer unsichere Methoden verwendet. Das habe ich auch schon mal woanders gesehen. So, und da ist unser Retro-Share, unser Binary, das können wir jetzt so starten. Man übersetzt selten Software über, ohne Compiler-Warnung. Also ähm, fühlt euch aufgefordert, dafür dann im Quellcode ein bisschen rumzuhacken, oder den, nervt den Entwicklern besser mhm. nicht, deswegen. Ähm. Genau, ihr habt gesehen, es funktioniert und man könnte sich jetzt eine neue oh. Identität erstellen. Und er fängt auch sofort damit an, nicht? Genau, ja, das macht der, der Chamber automatisch. Ähm, das können wir euch aber jetzt nicht nochmal zeigen, weil das haben wir euch bereits in der Episode 5 gezeigt. Die ähm, können wir nochmal verweisen, nicht? Genau, auf die können wir nochmal verweisen. Äh, die zeigen wir euch hier mal gleich. Im Tor-Browser. Im Tor-Browser äh, zeigen wir euch die. Jetzt habe ich was vergessen. Moment, ich brauche noch die Adresse, die ich immer so schwer zu merken. Wir haben uns einen Tor-Hidden-Service ja. aufgesetzt für uns. Wir hatten Tor schon ein paar Mal in der Sendung erwähnt, oder? Wir hatten das schon mal und ihr habt euch sicher gefragt, warum wir das selber nicht benutzen und jetzt machen. Nee, doch, eigentlich schon. Ja. Also, eigentlich äh, berühmt ist Tor ja als, als eine Möglichkeit, um irgendwie im Web zu surfen, um, mhm. um halt anonym zu bleiben. Die Idee ist, dass der ganze Online-Traffic durch mehrere Relays durchgeht und einem persönlich nicht mehr zuzuordnen ist. Das gibt's nicht nur als Browser, es gibt's auch um Services anzubieten. Man kann also über Tor anonym Services anbieten. Das, das geht über diese Online-Adressen, die halt nur innerhalb des Tor-Netzwerks und nur für den Tor-Browser sichtbar sind das ist ganz schön weht, was da im Online Space sonst abgeht und ähm, ja wir dachten, wir reichern das mal wieder ein bisschen mit sinnvollem Content an genau äh, und hier seht ihr auch äh, unseren Test zu Retroshare in dieser Episode äh, das ist die Episode auf. 5 gewesen, nicht wahr genau nochmal genau. zum, zum Nachsehen also Gnufunst hat auch eine Online Space Adresse das ist äh, GNU at 32... Das 3234UMQLEY. Ähm, die Online-Adressen, äh, äh, natürlich sind die Services voll verschlüsselt, auch wenn da HTTP steht im Webbrowser. Ähm, das das äh, ist natürlich nur das, was der Tor-Proxy auf unserer Seite hier rausschmeißt. Und die, ähm, diese komischen Adressen, die verifizieren gleich den Schlüssel, mit dem die Seite ausgeliefert wird. Ähm, deswegen sind die auch nicht frei wählbar. Und wir haben mal ein paar tausend Adressen gewürfelt, bis wir irgendwann was hatten, wo denn genug am Anfang stand. So man hätte noch weitergehen können, aber ihr wollt ja schließlich irgendwann mal eine Episode wiedersehen. Also guckt euch ruhig äh, Tor nicht nur an zum Surfen, sondern guckt euch auch mal die tor Hidden services an. Ähm, ist ganz interessant. Was wir natürlich machen, ist nicht besonders anonym, äh, weil ihr wisst ja, wer wir sind. Äh, aber ja, anonym service, äh, anonym Dienste anbieten im Internet. Äh, was außerdem praktisch ist, wenn man das zu Hause ähm, bei sich macht, spart man sich auch das ganze natra man muss ähm, an seinem Home-Router nichts freischalten, man kann zum Beispiel auf einem Rechner, der irgendwo unter dem Bett steht, einen SSH-Service aufsetzen und den als Hidden-Service exportieren. Dann kann ich von woanders äh, über Tor ähm, auf, auf meinen SSH-Port zugreifen, ohne mich ums Forwarding an irgendwelchen Routern kümmern zu müssen. Ist eventuell ein bisschen langsamer, ähm, als das direkt übers Internet zu machen? Ich bin nicht von den Tor-Exit-Nodes abhängig dabei, der ganze Traffic bleibt ja im Tor-Netzwerk. Äh, trotzdem ähm, versuchen die Tor-Entwickler da gerade noch ein bisschen was zu feilen. Ich glaube, da äh, gab es auch einige Artikel, dass die Hidden Services relativ neu sind und im Moment relativ wenige Entwickler haben. Also das ist äh, schon was, wo, wo man auch nochmal beitragen kann. Wie war nochmal die Adresse von unserem Tor-Hidden Service? <lacht> GNU4ED. 3234 umqleyonion Und das wird jetzt unsere neue Webseite natürlich. Wir werden das verlinken, weil man sich diese Adresse sowieso nicht äh, merken kann auf unserer ehemaligen Hauptseite. Genau. Ähm, ich, ich wollte ja bis zur nächsten Episode auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in diesen Onion Space eintauchen. Da sagen wir vielleicht auch noch, wie wir an so eine tolle, leicht zu merkende Adresse kommen. Was sagen wir noch vielleicht? Und vielleicht gibt es etwas von mir über Systemd und Journald zu hören und den, und seinen Gegnern. <lacht> da wollte ich dir in, in, unserer lokalen linux Genau, da bin ich äh, erfolgreich vielleicht gezwungen worden, da was zu Systemd zu erklären. Ähm, möglicherweise wird es gar nicht so schlimm. Vielleicht. Also, aber doch. <lacht> Auf jeden Fall kann man sagen, dass uns das Finden von Themen für die Sendung schon viel, viel leichter gefallen ist. Jetzt, wo wir die Kategorien so ein bisschen aufgelockert haben. Definitiv. Und ähm, was, was haben wir, worauf haben wir noch Bock? Nächste Sendung? Also ich glaube, HTML5 oder so. Musst du mal so eine Passwörter nee. benutzen? Äh, das ist schon, schon fies. Guck mal, das einzige HTML5-Feature, was wir uns auf unserer Webseite haben, ist doch das videothek Eigentlich schon. Eigentlich ist es doch das einzige HTML5-Feature, was überhaupt irgendjemand benutzt, oder... <lacht> Ich weiß nicht. Javascript. Es wird Leute bezeichnen Javascript als HTML5. Ja. Ja, ist eigentlich schon komisch, nicht? Mhm. Ja. Also wir möchten auf jeden Fall über das Videotext sprechen, weil seit wir eine Webseite haben, das ist glaube ich auch erst seit unserer dritten Episode so, ne? Genau. Ähm, äh, hosten wir unsere Videos nämlich selber. Also ihr könnt die zwar auch auf YouTube sehen, aber auf unserer eigenen Seite äh, liefern wir die auch selber aus und machen uns dann nicht von YouTube abhängig. Und äh, das müsst ihr auch nicht und wir zeigen euch äh, so ein bisschen, wie das in der Praxis eigentlich funktioniert. Und dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, auch Videos selber zuhause. Genau, und das Schöne nebenbei bemerkt, wenn seitdem unsere Seite auch im Tornetzwerk verfügbar ist, kann man noch nicht mal sehen, oder wann ihr welche Episode geguckt habt. Ähm, ist doch, das, wir, doch, wir wir können immer noch sehen, ähm... Äh, stimmt, wir, die, die normalen Zuschauer sehen, ja, wir wissen, okay, wir wissen wir von wem. Es. Genau, wir wissen Und wir. ihr wisst nicht, wer wir sind. Äh, oder doch? <lacht> ich bin Paul. Ich bin André. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, hoffe, es war wieder spannend. Und bis zum nächsten Mal, wenn was fertig geworden ist. Juhu. <lacht>